Aufnahme gesta ge ge gestartet. Um, ja, tiptop läuft. Sie Und du lacht im Hintergrund, nein im Vordergrund. Mein Hintergrund war Das ist witzig mit den vielen Bildern. Ich habe bisher mal, mal so zwei, drei oder so gehabt. Jetzt wird das ja richtig vier Leute. Erstmal vier, fünf. Okay, es wird spannend. Mhm. <lacht> genau. Sechs. Ich zähle sechs. sechs. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mit mir. Okay, genau. Ja, mit dir. Das ist doch toll. So, ja, wie gehen wir weiter? Was machen wir? Warten wir noch? Sind noch welche im Kommen? Ja, es ist erst ich fünf vor sieben. Ah, wir haben erst fünf vor, genau. Mhm. Wir, waren, wir waren zu übereifrig, sozusagen. Ja, ich war noch dabei, äh, von, von Max Ernst äh, ein, ein äh, Selbstporträt rauszusuchen. Das finde ich jetzt aber leider nicht. Hier in dem Buch wo der äh, sozusagen, wo das selbst so zersplittert ist. Und äh, zwischen den Splittern hat er dann schwarz gemacht und was reingeschrieben. Und das, äh, das finde ich ganz gut, weil er da eben nicht diese, diese bizarre Enge von seinen äh, Fotoromanen, da mit seinen, seinen Collageromanen hat, wo eben alles dicht ist und äh, sich nicht mehr rühren kann. Und das äh, das fand ich also ist so ein eine, eine interessante das suchte ich aber habe ich nicht gefunden, weil das jetzt alles so eilig ist und dann da braucht man mal ein bisschen zeit genau ja also so inhaltlich wollten da ja heute noch gar nicht dran gehen ne? nee, wir wollten heute mal so ein bisschen genau ja, organisatorisch. Das ist funktioniert ja, wie ja. wir genau. uns da treffen können ist inhaltlich genau, also inhaltlich, wie ich es verstehe, heißt ja der Künstler mit und ohne Werk, oder? <lacht> <lacht> ja. Hallo, Blazenka. Hallo. Ah, wie oh. neues ist Ja, ich. Ich, ich, ich, wollte, ich, wollte, da, ich wollte mal ganz kurz was was einführen. Ich bin ja, beim gerne. Essen eingeladen und ich bin zwischendurch oh. werde ich immer wieder rausgehen. Ähm, zum Essen und, <lacht> ja genau <lacht> <lacht> <lacht> Weil, immer wieder rausgehen und ähm, nur damit ihr nicht irritiert seid, das ist nicht okay. Ignoranz von euch, sondern, sondern ähm, einfach die Situation gell? okay, ja. ja toll ja, so, dann, ja du den kennst, ne, genau ja, na, ich, ich wollte einfach das auch mal mit euch ausprobieren, wie das geht ähm, und, und, und das sieht ja alles super aus und ihr fangt mal an und, und ich klink mich dann wieder ein. Ist das okay? okay. Ist okay. Ja. Top. Okay, fein. Bis bald. Fein. Ciao. Ciao. Ciao. Smart setting. Smart -setting. <lacht> wie, wie ist das eigentlich? Äh, ich, also ich heiße Andreas Peschka. Ich weiß nicht, also... Äh, f, f, noch zwei Minuten, dann darfst du anfangen. Achso, so, noch zwei Minuten, dann darf man das... Genau, wir fangen um okay. 19 Uhr. Ich passe auf, wie der Schlosshund. Ich schon auf, ne? Also so halb ernst. Zwei Minuten. Hier, und so. ja. hier geht es als Schlosshund. Ich versuche mal noch die Bilder zu ändern. Ich dachte immer, wenn man da draufklickt, könnte man irgendwie steuern, welches Bild größer ist und welches kleiner ist. Aber das kriege ich jetzt gar nicht auf die Platte hier. Nee, ich Sollte das ich sehen. Ich habe drei große ein ganz kleines, ne? Du bist jetzt auch ein ganz klein zu sehen. Ja. Vorhin war, und äh, Birgit ist auch ganz klein. Ja. Und, äh, also jetzt sind, äh, also ich bin auch ganz klein, weil ich ja sozusagen, und dann habe ich, äh, äh, Jutta habe ich in groß, dann links habe ich, äh, die, die Dame vor der Gardine in groß. Ja, die hallo. Nor Norma. Norma, okay. Hallo. Ja. Hallo. Huh, das war jetzt Vor der Gardine mit ganz weißblonden Haaren, das ist Norma. Ja. ja okay. Hallo, und, und dann vor der Gardine mit äh, auch ganz weiß-blonden Haaren. Du bist? Ich? Ja. Ich bin Godo Ist nicht klar geworden, welches von den und also. weil ich inzwischen wieder andere Bilder habe. Also, ich bin, glaube ich, ein Freund von Birgit. Mein Name ist Godo, Godo Kull. Ah, du in dem Kreis da, genau, Godo. Ja, wir können ja mit der Vorstellungsrunde beginnen. Ist ja 19 Uhr jetzt, ne? herzlich willkommen. Ah, ja, genau, dann machen wir es Und äh, dann machen wir das jetzt mal hier so richtig. Wir hatten uns im Vorfeld überlegt, Naomi und ich, dass wir nicht so eine klassische Vorstellungsrunde machen, das ist immer langweilig. Ähm, dass jeder sich einfach mit kurz mit seinem Namen vorstellt, auch kurz sagt, wie er angesprochen werden möchte. Manche haben ja so einen Künstlernamen oder eine Kunstfigur. Ähm, und dass sie ihren zurzeit aktuellen Lieblingskünstler benennen. Ja. Oder? Das ist schon richtig komplex. Wie bitte? Wird schon richtig komplex. Ja, ja klar. Okay. Radikale. Okay. Ich wollte auch noch mal fragen, bin ich so gut zu verstehen oder soll ich ein bisschen ja. langsamer sprechen? Alles gut. Alles gut, okay. Wenn, dann machen wir so Handzeichen, mhm. ne? ähm, Habt ihr eine Rückkopplung von mir, wenn ich das so mache? Habt ihr Rückkopplung? Nö, nee, ich glaube nicht, nee. nicht. Okay. Gut, dann lasse ich das jetzt mal so. Aber wirkt so ein bisschen äh, als, als, äh, wie so ein Bild, was sich überlagert, also ein bisschen Unschärfe sozusagen ist da in der Sprache ah, ja. bei mir, Aha. sozusagen als würde sozusagen so minimal verschoben. Mhm. Es nervt nämlich auf die Dauer dann halt doch, ich mache das jetzt mal anders. Ja, und ich habe gedacht, ob man nicht auch noch einen Untertitel mit aktiviert. Wie geht das denn? Ich habe jetzt jetzt? Hab das jetzt aktiviert. Ja, siehst du, jetzt geht, dann läuft der Text, das ist viel besser müssen hm? dann ein Text ich sehe auch keinen nee, ich seh auch welchen keinen Text, Text ah, meinst du? ach den muss dann jeder auf seinem Bildschirm ähm, selber aktivieren und zwar mhm. unten rechts sind so Pünktchen yeah. drei Stück mhm. da drückt man drauf und dann steht da ah, ja, zweites ja. Untertitel aktivieren ja ah okay mhm. und man kann vielleicht auch mal ein bisschen was an den Videoeinstellungen und Audioeinstellungen verändern. Hm. Gut. Ah, und das ist sozusagen so ein Chat oder was? Ist ja toll. Also kommt jetzt... Hm, und m -m. Ist ja toll. <lacht> Wenn er ganz... Hm. Ich höre jetzt gar nichts mehr. Ja. <lacht> Ach so. Hat ja. jemand den Ton abgestellt? Nein. Ich höre noch alles. Nein. Hatte... <lacht> oh, das wird ja lustig. Hm. Wer, wer schreibt denn da alles irgendwie, hm, ja, oh, das wird ja lustig, schön auch mal. Ach, wird das, äh, übersetzt der das, das? als? In, ja, in, in, das, das übersetzt der sofort, was gesprochen wird. Ach so. Das ist ziemlich gut, weil es gibt ja Menschen, die besser Text ach. lesen können und schneller mit Text umgehen mhm. als mit der Sprache. Ich finde das cool. Okay, ja, mhm. machen wir so. Das ist natürlich ein professionelles Setting, vor allem schon von der Beleuchtung her. Gut. Wer hat denn da das Hündchen? Das ist Norma, mhm. ja. Ja, die hat dann das Video ausgeschaltet. Dann kannst du das, kann man zwischendurch auch mal machen, die Kamera. Also, okay, dann, dann legen wir mal los. Also, ich sag.